Hallo zusammen, ich bin Nathalie und mache das KV in der Agathon AG. Ich zeige euch heute, wie so mein Alltag ist. Kommt doch mit! In meiner Lehre bekomme ich einen Einblick am Empfang, in Verkauf, in Export, in Buchhaltung, in Einkauf und ins HR. In Agathon gefällt mir am besten, dass man mit sehr vielen Menschen zu tun hat. Und alle sehr hilfsbereit sind und nett. Das KV hier ist sehr abwechslungsreich, da man auch in die Produktion sieht, in die Spedition und in das Lager. Und mit all den Abteilungen das macht es ziemlich abwechslungsreich und man sieht immer etwas Neues. Äh, mir macht vor allem Spass, dass das international ist und dass man sehr viel mit Sprachen zu tun hat und es auch kann brauchen kann. Einer, der bei uns gerne die Lehre machen Sie sollte vor allem offen, und freundlich und hilfsbereit sein. In Agaton haben wir eine Du-Kultur. Alle Ausbildner und auch Mitarbeiter begegnen uns Lehrlingen auf Augenhöhe. Wir essen auch alle zusammen zum Mittag und haben sehr gut untereinander. So, jetzt habt ihr meinen Alltag gesehen. Falls es euch gefallen hat, bewerbt euch noch heute.